Guten Morgen, ich hatte ja dieses Video schon mal gemacht, äh, Aerosole in geschlossenen Räumen und braunsche Molekularbewegung. Es geht mir vor allem um dieses Foto und ich habe gestern äh, durch Zufall etwas gesehen und das möchte ich euch dann gleich zeigen. Erinnern wir uns noch mal ganz kurz, Aerosol, ne, kommt von Luft und Salz eigentlich, Sol, äh, in der Physik feinste Verteilung schwebender, fester oder flüssiger Stoffe in Gasen, besonders in der Luft. Zum Beispiel Rauch, also Zigarettenrauch oder Rauch eines anderen Feuers oder Nebel auch. Ne? In der Medizin zur Einatmung bestimmtes nebelförmig verteiltes Medikament. Also nebelförmig verteiltes Medikament, das geht auch in die Physik rein. Gut. Aerosole beim Sprechen. Nochmal, dieses Bild, das ist mir gestern Abend aufgefallen und zwar in diesem Film Er ist wieder da, nach einem Roman von Timo Wernisch. Ein gesellschaftskritischer, aber auch äh, lustiger Roman. Und jetzt äh, ist mir diese Szene aufgefallen, als der Hauptdarsteller spricht. Und bei bestimmten äh, Worten, bzw. Silben, kam tatsächlich jedes Mal Aerosole raus. Ich werde euch dieses, äh, diese kurze Szene verlinken, und zwar in der Videobeschreibung. Ich habe das in diesem Fall so genommen äh, und habe das auf Bitshoot, beziehungsweise also hier Bitshoot, ne? beziehungsweise auf Telegram nochmal hochgeladen. Äh, da läuft diese diese kurze Sequenz ab. Ihr könnt euch gerne anschauen. Äh, wurde schon 4600 Mal angeschaut. Und Bitschut habe ich gerade hochgeladen. Das ist das, was in der Videobeschreibung dann zu finden ist. Und wie man mit dem Handy in die Videobeschreibung kommt, fertige ich hier wieder den Link an. Wird immer wieder gern genommen, weil die meisten mit dem Handy reingehen, hier neu auf dem Kanal sind und noch nicht wissen. Und wer dieses Video ähm, dann kommentieren möchte, dazu gibt es dann hier einen Link, den werde ich hier anbringen und da könnt ihr drauf gehen und das ist praktisch das Kommentarvideo. Ich wünsche euch einen schönen Tag und äh, achtet hier auf den Hauptdarsteller, wie er die Aerosole ausstößt. Also bis dahin, macht was, aber macht's gut. Tschüss.